Hallo zusammen, heute mal ein anderes Video von mir als das, was ihr gewohnt seid. Ich möchte heute mal Danke sagen und bevor ich das tue, würde ich euch gerne mal erklären, warum ich Danke sagen möchte. Es ist ja jetzt gerade eine schwierige Zeit mit diesem Coronavirus und wir sollen ja bitte alle zu Hause bleiben. Wir können natürlich nicht alle zu Hause bleiben, denn sonst funktioniert gar nichts mehr. Und da draußen gibt es jede Menge Leute, die riskieren ja jeden Tag ihren Hintern dafür und ihre Gesundheit, damit da noch was läuft. Damit ich jetzt zum Beispiel dann gleich noch rausgehen kann und noch was zu essen bekomme. Und wenn ich Glück habe, kriege ich vielleicht noch eine Rolle Klopapier oder so. Ähm, diese Menschen sind in erster Linie Frauen. Warum ist das so? Relativ simpel. Die sozialen Berufe, das ist jetzt schon, ja, das hat Tradition, werden in erster Linie von Frauen besetzt. Das heißt, es, es sind Verkäuferinnen, es sind Krankenschwestern, Pflegerinnen, ähm, aber auch Ärztinnen natürlich, ähm, Erzieherinnen, Friseurinnen, ähm, medizinische Fachangestellte, also Arzthelferinnen zum Beispiel. Diese Frauen riskieren ja ihre Gesundheit jetzt jeden Tag. Das Problem ist, dass in unserer Gesellschaft diese Berufe nicht wertgeschätzt werden. Es ja, sind einfache Berufe für viele Menschen, weil man dafür oft nicht studieren muss. Oder es sind eben schlecht bezahlte Berufe. Und dann überlegt man sich natürlich zweimal, ob man so einen Beruf ergreift. Und das ist ja im Moment gerade das Problem auch, dass wir zu wenig Menschen in diesen Berufen haben. Gerade in der Pflege beispielsweise, beziehungsweise in den Krankenhäusern. Ja, was soll man dazu noch sagen? Da wurde so viel ähm, ja, verpasst in den letzten Jahren und wie ihr vielleicht wisst, ähm, ist das noch gar nicht so lange her, vielleicht ein paar Wochen, dass wir darüber ähm, diskutiert haben, ob wir nicht sogar Krankenhäuser schließen können, weil wir sie sowieso nicht brauchen. Naja, der Grund ist, ähm, wir haben sowieso wenig Personal oder zu wenig Personal, also könnten wir theoretisch auch Krankenhäuser schließen. Was das jetzt bedeuten würde im Moment, ähm, könnt ihr euch glaube ich alle denken, also es wäre wirklich richtig gruselig, was, was da passiert. Und deswegen ähm, würde ich heute gerne Danke sagen, beziehungsweise sage ich Danke ähm, an alle Frauen in erster Linie. Denn Frauen in unserer Gesellschaft, und ähm, wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, wie viel es ist, verdienen einfach weniger. Das liegt auch an den sozialen Berufen. Ähm, Frauen in unserer Gesellschaft sind in erster Linie stärker von Armut betroffen, als jetzt zum Beispiel wir Männer. Ähm, insgesamt ja, es, es ist es noch ein weiter Weg bis zur tatsächlichen Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Und deswegen trifft diese Krise, dieser Virus, ähm, ja, die Krise um den Virus herum, Frauen am Ende deutlich stärker als Männer. Frauen müssen jetzt irgendwie alles auf einmal meistern in erster Linie und gucken, okay, vielleicht noch zum Job gehen, vielleicht noch irgendwie sich um die Kinder kümmern, ähm, zu den Großeltern, Eltern, da kann ich es jetzt nicht abgeben. Also es ist jetzt eine logistische Herausforderung auch für, für die Frauen. Und ja, das, das verdient einfach Anerkennung. Und das verdient es meiner Meinung nach ähm, ja, im normalen Leben da draußen, nie oder sehr selten. Sie haben einfach diese Dankbarkeit verdient, verdammt noch mal. Wir müssen nicht diskutieren, um wie viele Prozentpunkte es irgendwo bei irgendwelchen Unterschieden geht. Die Unterschiede sind verdammt noch mal da und die sieht man gerade jetzt extremst. Aber bevor sich jetzt irgendwelche Männer getriggert fühlen ja, und jetzt schon am Durchdrehen und am Heulen sind, warum erwähnt er mich nicht? Ähm, natürlich gibt es da draußen auch jede Menge Männer. Auch in den sozialen Berufen. Es gibt viele Pflegekräfte. Natürlich gibt es die ähm, männliche Pflegekräfte. Und denen sage ich natürlich auch sehr gerne, vielen Dank, dass ihr da seid. Natürlich sage ich auch gerne Danke an die ganzen Ärzte, an die ganzen Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ähm, an die ganzen Menschen, die zum Beispiel jetzt bei der Stadtreinigung arbeiten, Männer wie Frauen. ja, Das muss ja auch jeden Tag erledigt werden. Wir wollen ja auch nicht, dass der Müll jetzt wochenlang vor der Tür steht. Ähm, ja, ich, ich danke einfach allen, die sich heute noch wirklich für die Gesellschaft jetzt einsetzen. Und ihr merkt... Ähm, dieser Kapitalismus heutzutage, der hat Jobs geschaffen, die kein Schwein braucht. Ja, da draußen gibt's Marketingmanager ohne Ende, ohne euch nahe treten zu wollen. Ich habe den Job auch gemacht. Einer der sinnlosesten Jobs, die es überhaupt gibt, ja, die die die braucht unsere Welt nicht, diese Jobs, PR-Berater und Finanzjongleure und was es da alles gibt, brauchen wir alles nicht, ja? Jetzt sehen wir, worauf es tatsächlich ankommt. Der Witz ist aber, dass die anderen ähm, viel mehr Wertschätzung bekommen und viel mehr Kohle am Ende bekommen. Das ist Wirklich der, der größte Witz, den es überhaupt gibt. Deswegen nochmal, vielen Dank an alle, Frauen vor allem, aber natürlich auch an die Männer, die jetzt da draußen ihre Gesundheit riskieren. Ganz wichtig, ähm, ja, ich finde, da sollten sich jetzt ganz viele Menschen anschließen und einfach mal wirklich Danke sagen und hoffen, dass dadurch auch sich ähm, nach der ganzen Krise etwas ähm, ja in unserem Gedankengut ändert oder sich auch etwas in der Politik ändert, sich auch in, dem, in der sozialen Begegnung, in, den, ja, in der zwischenmenschlichen Begegnung ähm, etwas ändert und auch vielleicht in der Wirtschaft endlich etwas ändert, wenn wir diese Krise durchgestanden haben. Vielen Dank euch allen.